Herzlich Willkommen an der TIPP! Wir sind die Uni-Bibliothek für die Leibniz-Universität Hannover und wir sind die weltweit größte Spezialbibliothek für Technik, Naturwissenschaften und ihre Grundlagensprache, die Mathematik. Insgesamt haben wir etwa 10 Millionen physische Medieneinheiten an Literatur und Information. Davon beschäftigen sich ungefähr 5% nur mit Mathematik. Wenn man aber bedenkt, in welchen Fächern Mathematik so gebraucht wird, dann steigt dieser Anteil plötzlich auf ungefähr 40%. Heute möchte ich euch gerne auf einen Streifzug mitnehmen durch die Mathe-Literatur der Tipp. Kommt mit! Hier sind wir im Eingangsbereich der Bibliothek. Hier findet ihr alles, was ihr braucht, vom Infotresen bis zur Anmeldung und natürlich Buchrückgabe und Ausleihtresen. Unsere Fristen betragen in der Regel vier Wochen, es sei denn, es ist sehr beliebte Literatur oder Nachschlageliteratur. Das kann dann auch mal kürzer sein. Allerdings könnt ihr natürlich auch verlängern, solange keine Vormerkung, wie wir das nennen, drauf ist. Das könnt ihr bis zu sechs Mal machen, also in der Theorie könnt ihr es ungefähr sechs Monate behalten. Und selbst dann könnt ihr das alles nochmal von Neuem machen, aber wir wollen vorher mal sehen, ob es das Buch noch gibt und ob es heile ist. Hallo, mein Name ist Christine Göke und ich arbeite in der TIB Technik Naturwissenschaften an der Zentralen Information. An uns könnt ihr euch bei jeglichen Fragen wenden, sei es zur allgemeinen Nutzung der Bibliothek oder auch bei der Literaturrecherche oder bei Fragen zum VPN und WLAN. Wir haben hier im Haus leider nur sehr wenige Arbeitsplätze, aber für die Fixen unter euch, man kann sie auch im Internet buchen und dann habt ihr sie für euch alleine oder für eure Lerngruppe. befinden wir uns im sogenannten Lesesaalbestand für Mathematik. Das ist sehr viel bunter als eben, denn hier steht die Spezialliteratur, die man zum Beispiel für Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten braucht. Außerdem stehen hier Bücher nicht nur für Mathematikerinnen und Mathematiker, sondern auch für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften. Ein wichtiger Hinweis ist, dass nur etwa 2% unserer Bestände überhaupt hier im Lesesaal stehen. Der Rest, den muss man aus dem Keller bestellen oder aus dem Außenmagazin in Räten. Mein Lieblingslehrbuch ist von Professor Kersten, meiner ehemaligen Professorin, und ist lineare algebraische Gruppen. Hier stehen nicht nur Mathematikbücher, die man fürs Studium braucht, sondern auch schöne Bücher zum Chillen und Genießen, zum Beispiel 99 Variations on a Proof. Wir sind jetzt im Keller der Bibliothek, im sogenannten Magazin. Hier lagern wir einen Teil unserer Bestände. Ein weiterer Teil ist ungefähr 15 Kilometer südlich von hier in räten untergebracht. Aus Gründen der Brandschutzsicherheit dürft ihr leider hier nicht runterkommen. Aber ich zeige euch mal eine meiner Lieblingskonferenzen, die ist nämlich aus Japan. Hier seht ihr die sogenannten RIMS-Reports. Das sind mathematische Konferenzen aus Japan und eine Besonderheit ist, dass die Fachsprache in Japan japanisch ist. Hier unten steht Literatur, die man erst für die Abschlussarbeit braucht oder dann für die spätere Forschung, zum Beispiel Zeitschriften und Konferenzen. Das langlebigste Material, das wir an der Bibliothek haben, ist Papier und die sogenannten Mikroformen, obwohl sie heute so ein bisschen altbacken wirken. Wir haben sie als Mikrofilm, als Mikrofisch. oder auch als Dias, wie man das vielleicht noch von ganz früher kennt mit den Fotos. Das war unsere kurze Bibliothekstour durch die Tipp. Für das Studium wünsche ich euch viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Das braucht man in der Mathematik ganz besonders. Wir sind in jeder Phase des Studiums immer für euch da, zum Beispiel durch das Angebot Tipp gefragt, was ihr auf unserer Homepage findet. Außerdem haben wir zum Beispiel noch das TIBAV-Portal, wo ihr wissenschaftliche Filme auch zur Mathematik findet. Wir laufen uns hier an der TIP oder auf dem Campus bestimmt mal über den Weg. Ich bin immer für euch ansprechbar.